Hallo ihr Lieben, Ja, ich äh, habe gerade den Hall abgedreht von den Sachen hier und habe in dem Hall schon gesagt, dass ich auf jeden Fall hiermit gleich was machen will. Ähm, ich habe auch schon eine kleine Idee und kram noch mal ein bisschen was zusammen. Vielleicht fällt euch auf, ähm, dass das Bild ein bisschen anders ist und auch das Licht ein bisschen anders ist. Und zwar habe ich ja, hier mal ein bisschen rumgeschraubt und rumgewerkelt. Und ich hoffe, dass jetzt das mit der Kamera da oben ein bisschen besser funktioniert dass sie nicht immer so viel scharf und unscharf stellt. Vielleicht muss ich mir auch tatsächlich mal einen anderen Hintergrund hier besorgen, weil ich glaube, die kommt damit nicht klar, weil wenn hier was liegt, dann geht's ja. Okay, ich stelle euch kurz auf Pause und kram noch ein paar Sachen vor, die ich noch benutzen möchte. So, ich habe mir die Jellyplate vorgekramt, Papier und noch ein... Lieber. Ich möchte nämlich die Jellyplate abkleben, ich möchte eine Karte machen. Jetzt ich hole die nochmal halt raus. Ups. So, das lasse ich wieder hier an. So, das Teil lasse ich mir, glaube ich, mal hier an der Seite liegen. Da kann ich vielleicht Farben drauf machen. Dann brauche ich mir nicht wieder die Folie vor Kramen. Und das kann ich ja danach genauso sauber machen. Genau, so. Und dann nehme ich mir mein Lineal und messe mir mal ähm, ab. Und zwar möchte ich gerne eine 15x10 Karte, also dieses Standardmaß. Und dann lege ich mir das mal hier an. Und klebe mir dann einfach mit Washi an der dementsprechenden Linie das ab. Macht das jetzt auch ein bisschen großzügig. Ja, da brauche ich ja eigentlich nur 10 cm in der Höhe. Die ja, war ein bisschen zu viel. Wenn man dann ein bisschen rumschmallert, das ist kein Problem. So, und dann hier, wie gesagt, 10 cm. Ja, muss jetzt natürlich nicht hundertprozentig sein, so ungefähr halt. Schwuppi, jawohl. Das haben wir. Dann brauche ich nämlich nicht die komplette Jellyplate voll Matschen, sondern es reicht, wenn ich damit arbeite. Ja, und dann werde ich gleich die Distress Inks mal ein bisschen ausprobieren. Ich die gerade mal aus. So, die habe ich ausgepackt. Und dann, ja, ich habe mir übrigens diese vier Farben genommen, weil das ja sozusagen die Grundfarben sind. Mit denen kann man ja dann schon so ziemlich alles machen und alles mischen. Und äh, ja, zumindest zwei von meinen Lieblingsfarben sind dabei. So gehen die immer so schwer auf beim ersten Mal. Ja, ist jetzt ein bisschen ungewohnt für mich mit diesen Minis. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen willkürlich ein bisschen Farbe draufpacken und werde mir einfach mal so einen, so einen ganz einfachen Hintergrund machen. Eigentlich passt ja Blau auch gut zu so einem ich hoffe es ist nicht zu dunkel falls euch das Video zu dunkel ist schreibt mir bitte, weil ich habe nämlich mein Licht auch ein bisschen weiter weggestellt in der Hoffnung dass es nicht mehr so blendet das Blau scheint hier ein bisschen mehr Farbe abzugeben sondern ich einfach nur ringsrum ein bisschen Blau so ja, und dann muss ich mir natürlich noch ein Papier zurechtschneiden ich habe mir hier vorsichtshalber gleich zwei Papiere mitgenommen, man weiß ja nicht und dann schnappe ich mir hier kurz noch mein Brett und schneide mir das mal gerade zurechte. So 15 mal 10, ja ich muss mal gucken. Ich habe nämlich jetzt gesehen, als ich bei ähm, Stamble Up bestellt habe, dass die ein neues Schneidebrot haben. Und jetzt haben die natürlich auch diese Klingen hier nicht mehr. Das war wieder so typisch. <lacht> ähm, aber naja, gut. Ähm, Warte mal, wie rum mache ich das? Ja, das war nach hinten genommen. So, und ähm, ja. Ungefähr auf den. Ach, das. Ich auch hier meinen Roller mitgenommen. Ach, guck mal, das gibt hier noch richtig Farbe ab. Na, sieht auch ganz schön aus. Da habe ich gleich noch einen Hintergrund. Auf der Karte. Ach, na, seht mal. Ja, mehr Farbe tatsächlich drauf gekommen, als ich dachte. Aber cool, sieht ganz cool aus. Ähm, ja, das lasse ich gleich erstmal so. Da brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel. Eine schlichte Karte und die andere kann ich ja dann immer noch mal ein bisschen mit denen auch arbeiten. Und natürlich auch mit anderen Sachen, nicht nur mit den Sachen, die ich jetzt gekauft habe, sondern auch mit ein paar anderen Sachen noch. Ja, und hier natürlich passt es am besten hochkant und sieht auch bestimmt super schick aus. Ähm, ich glaube, ich wende sicherheitshalber meine Stempelhilfe. So, und dann bin ich jetzt gespannt, wie dieser Stempel so hält und klebt und überhaupt und stempelt natürlich. So, an der Ecke und an äh, der. So, den lege ich mir jetzt ziemlich mittig drauf. Aber also, wie gesagt, bei der Karte mache ich jetzt hier keine große Action. Da mache ich jetzt so einfach wie möglich. Also kleben tut es hier gut. Am Finger zumindest. Und, wie das gleich. funktioniert. Oh, ja, okay. Ja, und das stemple ich natürlich in Schwarz, weil das am meisten... Kontrast macht. So. Ich könnte es natürlich auch embossen. Muss ich das? Das sieht auch geil aus mit diesem, mit diesem Embossing Pulver. Damit habe ich bei meinem letzten So, habe ich es richtig drin? es wenigstens schon mal richtig rum. jetzt muss ich nämlich auch erstmal mit meiner Kamera hier klarkommen. Das hier. Genau, vielleicht nehme ich das. Das sieht nämlich auch schick aus. Dann sieht es auf jeden Fall edel aus. Ich glaube, ich muss kurz mal die Karte ein bisschen abudern, Sicherheitshalber. Obwohl ich hier ziemlich glattes Papier habe. Eigentlich passiert da sowieso nicht so viel. Aber sicher, ist sicher. So, okay. Dann. Obwohl, ich habe hier, die habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch, äh, trocken, also, ob die überhaupt noch funktionieren oder ob die schon ausgetrocknet sind. Diese Teile habe ich hier nämlich auch rumfliegen. Die habe ich, wie gesagt, schon ewig nicht benutzt. Das ist ja ein ähnlicher Farbton. Aber ich benutze jetzt erstmal das, das Embossing. So, den wir und ja, ich bin halt wirklich gespannt mit diesen ganzen Details. Wie schön der da stempelt. Zack, so. Ja, ich glaube, so macht die ganze Karte dann gleich ein bisschen mehr her als wenn ich jetzt darauf drauf stempel. Ja. So, was ich aber gerade hier drin, weil ich den sowieso nochmal benutzen möchte, ja, das Papierchen mit dem ja, ob ich euch das jetzt zeige oder nicht, ich glaube nicht, dass ihr da viel erkennt, so ein ganz bisschen vielleicht vom Licht, aber wir sehen es ja gleich, wenn es eingepudert ist. dass ich es eingepudert habe, aber es sieht echt geil aus. Sieht jetzt schon cool aus und wenn das gleich in diesem schönen Kupfer, dann wird das bestimmt noch, noch mal viel schöner aussehen. Ja, da müsste ich eigentlich bei Stampin' Up auch mal gucken, ob sie dieses embossing pulver noch haben. Ich habe bei Stampin' Up halt immer die Angst, ähm, immer die Angst, dass ähm, die die Sachen dann nicht mehr haben. Und wenn man dann so Lieblingssachen hat, wie jetzt das Pulver hier, obwohl ich das sparsam benutze, eben weil ich es so gerne mag, bin ich dann immer sehr sparsam, so, ich föhne erstmal, so, fertig geföhnt und die Entscheidung war Gold. Richtig, guckt euch das an, wie toll das aussieht, ja, das scheint hier diese Entfernung zu sein, die die Kamera nicht mag, in der Entfernung, also ich habe, die Kamera, wie gesagt, jetzt ein bisschen höher geschraubt und das scheint besser zu funktionieren. Und ja, die Spiegelung, das mag ich auch nicht so, aber ja, ihr seht es, sieht wirklich total schön und edel aus. Ich bin begeistert von diesem Teil ja, und mit den Farben so im Hintergrund. Klar, habe ich jetzt nicht wirklich viel über die Farben gelernt, aber ähm, ging jetzt einfach nur darum, sie... Mal zu benutzen. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Also den Kauf werde ich nicht bereuen. Das weiß ich jetzt schon. So, packe halt ich ihn einmal an die Seite. Ja, und wenn wir dann schon mal dabei sind, dann mal komm. Dann werden wir damit auch gleich weitermachen. Ich schnappe mir wieder die Jellyplate. So das ist hier ein bisschen angegangen, Und dann werde ich mal hier meine Teile hier durchgucken. Hier waren zwei Sachen, die ich super schön fand und gut ausprobieren wollte. Na komm her. So lege ich mir mal an die Seite. Fand ganz gut. Dieses ganz feine Teil würde ich auf jeden Fall probieren. So, das hier wird bestimmt eins mal in die Schachbrett finde ich auch nicht schlecht. Das hier passt aber ganz gut zu den. Äh, na sag schnell, zu den Tierchen. So, und die anderen, das an der Seite. Aber die hier passt natürlich wunderbar. Äh, da werde ich blaue Bubbles reinmachen, aber vorher werde ich, glaube ich, im Hintergrund die hier mal ausprobieren. Ja, mal gucken, was ich da gleich benutze. Weiß ich noch nicht genau. Ich werde auf jeden Fall einen von denen aufpacken. Ja, genau, mit dem Mika-Pulver will ich dann auch ein bisschen um experimentieren. Ein. So, ich habe hier noch ein bisschen was hergekramt, noch ein paar Farben und noch Oxide-Kissen und hier meine Folie. Genau, und dann <lacht> mache ich jetzt mal hier mit dem Oxide hier einfach mal ein bisschen Farbe auf meine Folie packen. Und mit dem Blending-Tool. Arbeiten. So, das nimmt ganz schön wenig auf. Das ja, das ja drauf. So, das sieht doch schon besser aus. Ja, das Teil wird wahrscheinlich jetzt auch einfach ein bisschen brauchen, bis es sich wirklich vollsaugt. So, ein bisschen ausdrücken. Das sieht jetzt immer noch nicht so viel mehr aus, aber wir probieren es jetzt mal. Ich probiere es jetzt mal. Ja, das wird nichts, das sehe ich so schon. Das ist ja viel zu flüssig. Okay, <lacht> ich nehme ich das erstmal wieder runter. Ja, dann hätte ich auch gleich mit der Farbe direkt drauf gehen können. Aber das macht nichts. Das mache ich jetzt. Ich gebe den dann schon ein bisschen auf hier. So. So. So. wirklich ganz dünn ist ja ich nehme natürlich wieder meine Lieblingsfarben ist ja klar das macht man ja irgendwie immer das man seine Lieblingsfarben doch wieder nimmt. So, mal gucken, ob da jetzt überhaupt was funktioniert. Ich da so wenig Farben genommen habe. Hm, zumindest nicht so ganz, ganz hellblau. Schon okay. So, und jetzt packe ich mir das Ding hier drin. Es ist ein bisschen schade, dass es das nicht dieses Format hat. Oh, na gut. So, und hier gehe ich jetzt einfach mal direkt mit dem Kissen drauf. Und nehme mir mal ein neues Tuch. Beziehungsweise hier habe ich ja eigentlich rosa. Das hier Das ist es jetzt wieder, ne? das richtige Pad zu finden. Hier, das hier habe ich mir ein bisschen versaut, weil ich da die... Ähm diese Farben genommen habe und die werden ja fest und jetzt ist das hier relativ fest, aber ich glaube, das funktioniert trotzdem noch. Das einfach mal, werde ja nur mit dem Tool das jetzt hier ein bisschen schöner verteilen. So So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, wunderbar. Das sieht doch schicki aus. ja ruhig so ein bisschen schräg und dann mit dem diese Farbe ja, ich gehe jetzt hier nicht mal direkt drauf ja und ich male jetzt hier nur die bisschen kleineren Blasen aus und die ganz großen die lasse ich weg so weit wie es geht, zumindest. sieht nicht verrutschen. Ja, oh, sieht doch super aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir schon sehr gut. Feuchtung. Feuchtung. Sachen gleich alle wieder sauber machen. Zack. Okay. So, ja, jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, ja, ich würde gerne mit Strukturpaste arbeiten, aber mit Strukturpaste und dann äh, stempeln ist ja ein bisschen schwierig. Ich möchte den aber auch nicht auf, dem, äh, auf ein anderes Papier machen und dann nochmal extra draufkleben. Das möchte ich nicht, möchte schon. Ach, Wisst ihr, was ich mal probiere? Das probiere ich jetzt mal aus. Und zwar die Jelly Plate als Stempelspiegel zu benutzen. Also die Jelly Plate. Mein Stempel abgefummelt. Zack. Ich ob die hier ausreicht, aber es dürfte passen. Oh, Nein, sie ist ein bisschen zu klein. Dann muss ich das ganze rausnehmen nehmen. So, zack. Okidoki. Ich her. Und zwar, er ist ja eigentlich, wenn er dann auf dem Papier ist, so. Und ja, ich will ihn jetzt aber als Spiegel benutzen, also die Jelly Plate als Spiegel. Das heißt, ich mache jetzt hier Stempelfarbe drauf. Und zwar, ja, schwarz. Und dann stempel ich auf die Jelly Plate Ja, nehme dann mein Papier. Will ich jetzt auch zu, dass ich ordentlich Farbe drauf habe. So, Stempeln mir jetzt hier ungefähr. Ja, ich mache es mal ein bisschen weiter unten, gar nicht so ganz mittig. Ich stempel jetzt auf die Jelly Plate, Versuche so wenig wie möglich hin und her zu wackeln. Nicht so ganz einfach. Ja, naja. Effekt glaube ich nicht. Aber ich denke, das wird schon funktionieren. Aber obwohl ich so viel Farbe genommen habe. Trotzdem nicht so viel Farbe auf die Jellyplate gekommen. Ja, okay. Also funktioniert er suboptimal. Hätte ich vielleicht auf einem Testpapier testen sollen, weil jetzt nochmal machen wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber es geht. Also es ist nicht so, dass es gar nicht geht. Hätte vielleicht doch noch besser aufdrücken sollen. Ich, weiß nicht, was ich Nee, funktioniert auch. Ich habe gerade überlegt, ach, ich mache das einfach so, dass ich jetzt auf die andere Seite... Aber, doch, ich mache es mal so, dann ist zwar der zweite nicht ganz drin. Im Bild. Oh, okay, krass. Hier war jetzt so wenig Farbe noch drauf. Hm, okay, das ist jetzt ganz doof gelaufen. So, wenn ich das jetzt hinkriege, den genau da wieder drauf zu stempeln, da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist nicht so einfach. Jetzt muss ich mal mit dem Kopf ein bisschen ins Bild. Ich glaube, das wird nichts. Das werde ich jetzt, glaube ich, vergeigen, weil durch diese vielen Teile sieht man nämlich nicht. Ich drücke es jetzt hauptsächlich mal nicht ganz so fest auf. Nee, hm. Ziemlich gut getroffen, aber nee, leider nicht. Schade, das war jetzt. Das war jetzt nichts. Das hätte ich so lieber lassen sollen. Aber gut, wegschmeißen werde ich die jetzt trotzdem nicht. Da werde ich hier mit Strukturpaste irgendwas machen. Aber die Idee finde ich gar nicht verkehrt, die zu spiegeln. Nur dann brauche ich eine größere Karte. Und zwar hatte ich ja ausgemessen, als ich ihn gekauft habe, 12 mal 7. Genau. Also. Brauche ich dann eine die mindestens 12 bzw. eher 14. Ja, bleiben wir bei den 15 und ich kann sie einfach mal 15 mal 15 machen. So. dann versuche ich das nämlich gleich nochmal. Und zwar Schneide gleich vor, schneiden wir das mal fünfzehn oder fünfzehn. Suti? Das gleiche noch mal. So. Perfektus. 15.15 Uhr und dann verlege ich das jetzt einfach nochmal. Immer ein bisschen mehr Farbe oder Drücke länger oder ich muss mal gucken. Ich werde hier jetzt erstmal ordentlich aufdrücken, dass ich hier ordentlich Farbe drauf bekomme. Ich probiere es jetzt gleich mit der weißen Karte einfach. So. Ja, ruhig ein bisschen mittig. aufdrücken schon aber eben nicht so vielleicht hätte ich es mit einer anderen Farbe probieren sollen. Vielleicht liegt das an diesem Schwarz auch ein bisschen. Schade, damit ist es nicht so schön geworden. So, und jetzt gehe ich hier schön an den Rand. Zack. Ach, das ist schon besser geworden. Oh, leider in der Mitte hat es nicht so viel Farbe gehabt. So, und jetzt nochmal eine kräftigere Farbe. Und dann hm, mache ich das jetzt so, dass ich das andere wirklich so kräftig mache? oder drück? Ich glaube, ich stempel es mir einmal ab. Zack. Und das ist auch halt ein bisschen melder wird vom abdruck her so und dann packe ich mir die jetzt das andere jetzt hier gegenüber ich muss mal gucken dass die sich ungefähr gegenüberstehen ich weiß auch nicht ob das die beste idee ist auf der jellyplate zu stempeln. Ja. ah perfektos so sieht das doch schon ziemlich cool aus ja natürlich ist der echte viel schöner geworden als der von der Jellyplate, aber es funktioniert auf jeden Fall, wenn man ähm, genug Druck ausübt und genug Farbe nimmt, dann funktioniert das auf jeden Fall als Spiegel. So. Dann mache ich mit den jetzt einmal sauber so und dann werde ich meine, ähm, naja, nicht die Farben, sondern die Farben, wo man durchgucken kann, genau, die hier, die halt auch durchlässig sind. <lacht> da werde ich dann welche mal benutzen. Und vielleicht nehme ich auch ein bisschen von dem Distress Oxide Laub und sprühe hier ein bisschen und mache das damit Wasser. Aber erstmal will ich hier meinen, meinen Stempel jetzt ein bisschen sauber machen. Der muss ja jetzt nicht direkt gleich komplett eingesäugt werden. Hm. Oh, ein bisschen Farbe da schon angenommen, aber nicht so wild. Trotzdem noch ganz gut sauber geworden. Okay. Uh, klebt aber fest. Yay. Ja, das macht halt wirklich diese. Qualitätssachen aus, ne? dass die dann auch ähm, wieder in dein Köpfchen? Ähm, dass die dann auch wirklich über einen längeren Zeitraum richtig gut kleben, weil also diese zum Beispiel von AliExpress oder auch von Action, die Stempel, die sind doch rucki zucki dann so abge. Ja, die, da stempelst du zweimal mit und dann kleben die schon fast nicht mehr. Ne? So. Okay, ich denke, ich werde. Ich werde, ich werde das hier wieder nehmen und da wieder mit diesem Gläschen arbeiten, das hat ganz gut ausgesehen Wir können ja jetzt auch ruhig hier so ich gucke mal, ob die nicht so dicke sind so vielleicht also, so in etwa Das Schöne an den Sachen ist ja auch, dass man da noch auf jeden Fall durchsieht. Tada! Ja, cool. Das gefällt mir sehr gut. Mir gefällt sowas sogar schon. Ne? Also so einfach ganz, ganz, ganz schlicht, ohne viel Ventur und Mache. Also gar nicht jetzt groß noch was dazu. Gefällt mir auch manchmal. Also wenn man das jetzt noch schön hier am Rand nochmal zuschneiden würde, dass die Sachen da ein bisschen sauberer sind, dann mit den Rand ein bisschen einfärben oder so. Das gefällt mir auch schon, aber gut. Na ja, klar, kann man noch schönere Sachen machen. So, dann benutzen wir das. Mhm, ich das wirklich? Ich möchte das umgekehrt haben. Und zwar kriege ich mir das jetzt mal auf meine Folie. Nehmen wir das Rosa. Mal die Dings, das Ding hier an. So, und dann drücke ich hier das Teil und drücke das mal hier so drauf. Klopfen. Ja. ist zart oder ein bisschen zu zart So, Die Farbe ein bisschen. Ach, dann kann ich da vielleicht drüber rollen. dann geht es vielleicht besser ein bisschen mehr Druck ausgeübt wird ja. ich habe schon mal nicht mehr genug Farbe drauf Hier. ich glaube, ich mache das mit dem Stempelkissen direkt so, dann ist ein bisschen bisschen mehr farbe drauf so und dann lieber gerollt ja schon ein bisschen besser sieht man nicht viel von aber gerade das finde ich macht so ein bisschen den charme aus ich finde es eigentlich immer schade wenn ich jetzt hier solche Sachen mache und dann diese ganze Farbe, wenn man das jetzt mal sieht, wie viel Farbe das eigentlich noch ist. Ne? Eigentlich ein bisschen schade, das wegzuschmeißen. Ist da was? so was funktioniert ja nicht nur mit der Jelly Blade. Das funktioniert ja auch mit einer einfachen Folie. Na, guckt mal. Sieht doch gut aus kann man nie wieder nachmachen, kriegt man nie wieder so hin, weil die Farbe irgendwie aus Papier kommt. So. Ja. Runterzunehmen, was hier jetzt noch drauf ist. Ja, noch ein bisschen Farbe drauf, wenn das ist nicht so wild. So. Okay. so ein paar Pünktchen. Hm. Ganz schön schnell getrocknet, gibt schon wieder keine Farbe mehr. Macht aber nichts. Werd ich, werd ich, werd ich, was mache ich jetzt? Eigentlich passt hier auch bei diesem Dings ziemlich gut solche Tropfen einfach drauf. Ne? So, so, so, passt doch, vom Style her passt das doch auf jeden Fall zu dieser Karte. Eigentlich finde ich find das ganz cool, das Papier so auf die Jellyplate zu packen, weil da klebt schön fest und hat man nicht das Problem, dass einem das dauernd irgendwie wegflutscht. Bleibt ordentlich liegen. So, ja. Die Kleckse stechen jetzt natürlich ganz schön raus. Aber ist nicht so schlimm. Ja, jetzt einfach mal ein bisschen chaosmäßig überall Reste Krams und so kommt jetzt einfach noch mit dazu so das ganze wassertechnisch noch ein bisschen Perfekt dazu machen, so Wassermuster. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Ja, weil mit dieser Rolle, wenn das ein bisschen feucht ist, ja, der das heißt, schon nass ist, wenn man hin und her rollt, dann hat man ja, seht ihr das hier so ein bisschen wie so, so ein Wassermuster. Ich mache hier jetzt einfach, wie gesagt, ich mache mir da jetzt auch keinen Kopf, wie das werden soll. Ich mache jetzt einfach so lange weiter, bis ich denke, okay, jetzt ist es zu viel oder jetzt ist es kurz davor, zu viel zu werden. Na komm schon. Okay. Ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich noch mehr mache dass dann hier der hier komplett untergeht. Und den kriege ich auf jeden Fall tausendprozentig nicht nochmal hin. Was mich aber echt interessiert, das mache ich jetzt gerade noch, ich nehme mal, Rest nehm noch mal so Restcreme, nehme mir nochmal meinen Stücke. Zack. Und werde nochmal versuchen mit einer anderen Farbe. Mich interessiert das jetzt, ob das wirklich jetzt nur an diesen. Das jetzt an dieser schwarzen Farbe lag oder ob das woanders dran lag. Ähm, welche Farbe nehme ich denn da mal für das Tierchen? Eigentlich müsste man gelb nehmen, ne? weil die sind ja gelb. Ich nehme mal hier dieses Currygelb, das ist glaube ich ganz gut. Oder sind die mehr orange? Ne, eigentlich sind die mehr orange. Da habe ich das gerade irgendwie ganz falsch im Kopf. So, ich nehme mal hier dieses ähm, Kürbisgelb. Ja. jetzt Das interessiert mich jetzt einfach mal, ob die anderen Farbe das da vielleicht besser funktioniert mit dem gespiegelten. Ich drücke jetzt auch wirklich ordentlich drauf mit Kraft. Okay, da hat er viel von vom, äh, drumherum mit aufgenommen. Das war jetzt nicht der Plan. Aber gut, ist halt so, ne? die Jelly Play drückt halt auch dahin, wo es nicht so ist. Okay, auf jeden Fall kräftiger. Da oh, habe ich wahrscheinlich sogar zu viel gedrückt. Dann will ich einfach nur hier an wo es nämlich nicht stempeln soll und dann lang wischen und gleich beim Stempelfarbe aufnehmen gucken, dass ich da nicht so doll in diese Dinger reinkomme. So. schon wieder ein bisschen umgesaut, da wische ich dran drüber. So, der vorsichtshalber auch okay, hier nochmal drüber. So. Ich weiß nicht, dass der jetzt hier ein bisschen Orange war es noch. So, jetzt aber. Ein bisschen weiter. Ja man muss echt aufpassen, dass man halt nur drückt und nicht schiebt. Aber das sieht wirklich richtig gut aus. Hoffentlich passt der so drauf. Ich glaube ich nehme das alles. sicherheitshalber. So. Das sieht nämlich schon vieles aus. Ach, guckt euch das an, jetzt sieht es geil aus. Jawohl. Also es lag tatsächlich wirklich an dieser schwarzen Farbe, dass die einfach nicht so viel in der Farbe abgegeben hat. Guckt mal hier. Ganz, ganz, ganz fein. Auch schön so ein Wasserzeichen ja sehr sehr schön. sehr sehr schön funktioniert auf jeden Fall wenn man andere Farben hat so ja da ich da jetzt noch so viel Farbe drauf habe werde ich hier das hier nochmal hinstempeln weil ich möchte das jetzt auch nicht wegwerfen Wow, wow, wow. Den werde ich mir auf jeden Fall irgendwann noch mal aufschneiden und auch benutzen. Mega schön, auch mit der Farbe. Mal hell, mal dunkel. Ja, wie gesagt, ich bin mega begeistert von diesem Stempel. So, ihr Lieben, ich habe dann mal abgebrochen, weil irgendwie war der Wurm drin. Mir fiel nichts mehr ein und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. ist Die Sachen gefielen mir einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, komm, egal, jetzt nimmst du dir nochmal ähm, so einen Streifen. Ich hatte ja so einen Reststreifen über, ähm, achso, weiß ich jetzt nicht, wie weit ich ähm, euch zeige. Auf jeden Fall hatte ich das hier genommen, ein DIN 4 Papier. Dann habe ich mir ähm, zwei, also habe auf der Länge hier, ich zeige es euch einmal, ich schneide das einmal zurecht, dann seht ihr es. Aber theoretisch ist es wurscht, ihr braucht einen Streifen, einmal äh, DIN A4 und dann 3 äh, cm. Also das braucht ihr jetzt für das, was ich jetzt gerade machen will. Aber ich habe halt vorhin, ähm, um euch mal zu zeigen, wie man das Papier auch ganz gut nutzen kann, ähm, 15 cm einmal so. Dann nehme ich zwei Karten mit äh, 10 cm. Wenn ihr nur 9,5 macht, dann könnt ihr sogar drei. Äh, Karten hinbekommen, aber das ist ja halt so das gängige normale Format. Bei dem, bei der letzten ist dann halt ein bisschen über. habe ich vorhin auch schon mal gezeigt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schneide von den Sachen, die ich vorhin gezeigt habe. Da bleibt halt so ein halber Zentimeter über. Jetzt müssen wir mal gucken, welche die kürzere war. Die vorne noch. So, da, das nehme ich zum Beispiel, um Sprüche drauf zu schreiben oder so. Das hebe ich mir dann mal auf oder. Ähm, ja, um halt kleine Stempelsachen zu machen, Sprüche oder irgendwas und dann kann ich mir das da ausschneiden, das schmeiße ich nicht weg. Und den hier teile ich mir und lege mir den hier bei drei cm an und äh, dann bekomme ich zwei solche Streifen, also solche hier und dann ähm, ja, loche ich mir halt mit dem Locher da Dings raus und dann habe ich, also ich falte es mir erst einmal so in der Mitte, kann ich ja jetzt nochmal machen, aber ihr habt garantiert auch schon gesehen, wie Tickets gemacht werden. Das habe ich jetzt eher nicht erfunden. Ich habe das mal, ich habe das ja bei Bassemix gesehen und fand das so toll und habe das dann nachgemacht. Und seitdem bin ich irgendwie auch so ein bisschen im Ticket, aber auch Briefmarken waren. Und ich wollte jetzt aber mal so längere Tickets machen, weil ich das irgendwie ganz cool finde. Die echten Tickets sind ja auch oft... Ähm, so lang, genau. So, und ich nehme mir dann vom Stampin' ab meine halbe Inch, äh, Inch Stanze. Nicht halbe, 1 Inch. Und falte mir das halt, wie gesagt, wie so eine Ziehharmonika an meiner Mitte und dann die Seiten zur Mitte hin. Und dann nehme ich mir das Ding, ich lege mir das umgekehrt hin, damit ich sehe, wie weit ich hier reinkomme und man braucht da auch ziemlich viel Kraft und wenn ich so denke, jetzt habe ich so ungefähr auf allen Seiten das gleiche drücke ich das so runter und dann bleiben nämlich gleich die Schnipsel hier noch drin dann kann ich dann einfach in meinen Mülleimer packen und gut ist ja und das mache ich halt auf allen vier Seiten einmal wie gesagt, man braucht da ein bisschen Kraft zack so und hier auch mal Man muss auch ein bisschen so ein Gefühl kriegen, wann das so ungefähr wirklich die... Man, so ist dass es dann wirklich rund aussieht, auch am Ende und nicht eckig. Man darf nicht zu viel und auch nicht zu wenig wegnehmen. Und, ja, man muss einigermaßen versuchen, das mittig zu halten. So. Daneben geflutscht. So, das war's und schon habe ich jetzt hier meine Ticketstufe. Ja. Und jetzt habe ich ja hier quasi zwei. So, genau, das mache ich hier. weil So viele Tickets möchte ich jetzt heute nicht machen. Ich werde jetzt noch einen Ticketstreifen verwenden und ich werde mir hier jetzt wieder was abkleben. Und zwar, es gibt ja so viele verschiedene Jelly Play Größen. Und ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mir noch dieses Jelly Press... Besorge. Das ist so ein Dreier-Set mit einem runden, mit einem rechteckigen und mit einem quadratischen. Jelly Press heißen die halt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was für eine Größe die haben. Ich dachte mir, ach, kaufst du dir das auch noch? Und dann dachte ich, man muss auch nicht immer alles kaufen. Ich kann mir auch hier einfach von meiner Jelly Plate was abkleben. Und das dann quasi für das Benutzen, wofür ich es halt haben will. Wenn ich, jetzt, also ich würde jetzt eigentlich eine Jelly Press benutzen wollen, da ich die aber nicht habe. Klebe ich mir hier jetzt einfach ein Stück ab, so Pima. Auge. Manchmal messe ich es mir genau aus, manchmal auch nur ungefähr. So, und jetzt habe ich hier halt so ein kleines Stück, wie ich halt haben möchte. Und nehme jetzt hier mal dieses Blau. Das ist Mermaid Lagoon. Und tupfe äh, hier hier so ein ganz bisschen drauf. Auch Tüchlein, die ich brauche dann ein Tüchlein, wo ich nicht rollen kann. Schere gerade wieder weg. So, genau, das ist sauber. Und dann ja, rolle ich hier jetzt einfach nur so ein bisschen drüber. Ich möchte nur, dass ich die Farbe hier so ein bisschen verteilt und dann ja, hatte ich das Ticket hier drauf und dann habe ich hier auch die Abdrücke. Aber ich glaube, ich habe zu wenig Farbe genommen. Ups. Ja, ich muss da erst noch mal äh, mit, ein bisschen mit experimentieren, wann die Farbe gut ist und wann nicht. So. Ah ja, so soll es sein. Genau so habe ich es mir gedacht. Und auf die andere Seite. Mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Jawohl. Ich, denke, ich glaube hier ist jetzt noch ziemlich viel vor. So. und hat Luft. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Genau, so, dann möchte ich das Rosa haben. Das habe ich aber nur in Oxide, aber macht ja nichts. So. wieder an farbe als ich verteilt habe natürlich ein bisschen an meiner rolle liegen weil da schon so viel farbe drauf ist dass die überall die farbe schon so aufnimmt vielleicht muss ich die mal ordentlich reinigen sehe ich, dass da noch ein bisschen vorne drauf ist. So. so, ja, sieht doch gut aus. Genau, super. Schon sehr schön aus. So, ein bisschen grüner, ein bisschen heller als das andere blau das gleiche Problem. Ich habe keine Ahnung, womit ich euch hier vollladen soll, während ich hier rumbastle. Am liebsten bastle ich ja sowieso eigentlich mit Hörbuch im Hintergrund. Und ich glaube, das mache ich auch gleich, weil euch das nämlich hier bestimmt langweilig wird, wenn ihr hier jetzt die ganze Zeit nur äh, mich seht, aber gar nicht groß was hört. Mich nervt das immer, wenn Videos sind, wo keine Geräusche sind. Das kann ich nicht haben. Also wenn da überhaupt gar keine, wenn jemand nur was zeigt, aber nichts erzählt oder nichts erklärt dazu oder so, mag ich einfach nicht. Okay, ich mache euch Musik an und mache mir hier ein Hörbuch an. Das macht mir nämlich auch mehr Spaß. Dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen nebenbei basteln und ähm, genau, dann hören wir uns am Ende. lieben den ticketstreifen habe ich jetzt soweit fertig ich habe mir die ränder hier jetzt noch mal ein bisschen abgedunkelt ich habe gerade wieder gesehen dass meine kamera noch auf pause war keine ahnung wann ich hoffe nicht allzu lang ich werde die tickets jetzt so wie sie sind erst mal lassen und werde in einem späteren video zeigen wie ich diese tickets fertigstelle, mit texten versehe und mit allem möglichen was mir noch so einfällt Genau, und äh, da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, dann äh, zuzuschauen. Aber für heute ist das Video, denke ich, lang genug. Ich habe ja äh, vorher da auch schon Sachen gezeigt. Und ähm, ja, was auf jeden Fall noch fehlt, was ich auf jeden Fall noch ausprobieren will, ist äh, dieses mika pulver äh, in Gold. Und das werde ich dann hier auf jeden Fall am Ende irgendwie noch verwenden. Und ja, mal gucken. Ähm, was ich aus den Tickets mache und für alle die, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, in diesem erneuten Chaos-Video, <lacht> keine Ahnung, im Moment ist der Wurm drin, ähm, ja, für alle, die durchgehalten haben, ihr könnt mir ja, wenn ihr mögt, ein paar Ideen in die Infobox schreiben, was ich denn hier machen soll. Soll ich einfach nur Texte verwenden oder äh, Mixed Media, also auch mit ähm, Stencils arbeiten und mit Pasten vielleicht oder so. Oder ja, keine Ahnung. Vielleicht fällt euch noch was anderes ein. Also wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, gerne unten in die Kommentare und äh, ich werde mir die durchlesen und werde dann, wenn ich die Tickets mache, eure Kommentare auf jeden Fall mit in Betracht ziehen. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen super schönen Tag und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh,